Ja gut, dann äh, lassen wir die schwören. Jetzt sofort hier? Also, wir sind plötzlich. Naja, wir wollen den Plan besprechen. Naja gut. Und sie sind auch ziemlich sicher zugekommen. Also, von, von mir aus können wir das nur kurz handwedeln, schwören, hier, dass ja. von, was hier besprochen wird. Wird Geheimhaltung untertragen und dann haben wir das. Wäre auch, äh, ich würde nicht darauf bestehen, dass wir das Kamal untermauern. Vielleicht irgendwann später. Ja, muss, muss nicht Kamal sein, äh, ihr könnt dann den Schwur so formulieren, dass der passt, Geheimhaltung ähm, und dann werden die das auch tun. Ja, ungefähr mhm. eine halbe Stunde später könnt ihr sie auch darüber in Kenntnis gesetzt haben, dass Ziel erst einmal Tisal ist, später dann Südwall, irgendwann Rulat und dass auch Kämpfe für, mit Dämonen-Eichen anstehen. Je nachdem, wie ausführlich ihr da werden wolltet. Also wie reagieren sie darauf? Scheinen die äh, die Entscheidung, uns zu folgen, zu bereuen? Oder sind die trotzdem weiter motiviert, uns beizustehen? Menschenkenntnis. Alles klar. Also die, die beiden Alan Fahner, die habt ihr ja schon irgendwie in Kenntnis gesetzt, ähm, was Plan sein soll. Und das, ist, das sind abgebrühte Kapitäne, die wurden vom Patriarchen ausgewählt. Und äh, du bist der Meinung, dass äh, vor allem die Kapitänsleutnantin Selime, das ist auch ein richtig zäher Hund. Ähm, die anderen sehen ebenso, ja, für Arania. Für Arania sind sie wohl äh, bekannt mit den Segeln und äh, wissen wohl, was sie tun. Das ist vielleicht nicht der alanfanische der Standard, aber äh, die, die sind schon gut dabei. Und die zeigen jetzt auch keine Furcht, also die sind da sehr im Vertrauen auf euch, ja, würdest du so meinen. Gut. Also gut, dann stellt sich die Frage, wo ihr unsere Schiffe haben mögt. Sollen wir eben sofort Tisal warten oder möchtet ihr über eins der Schiffe von uns aufsetzen? Das kommt drauf an. Nun, da wir andere Schiffstypen in unserer Flotte da haben, könnten wir unsere genaue Position vor Tiesel ein wenig ändern müssen. Bisher sind die Berechnungen davon ausgegangen, dass die beiden Trägerämen das Patriarchen innerhalb von zwei Stunden zu, nach Rulat aufschließen können. Wie viel Knoten machen eure Schiffe? Nun, wenn wir gut dabei sind, elf. Elf bis zwölf. geruderte Beremen. Gut, das das setzt uns zumindest nicht zu weit zurück. Wir sind zumindest nicht allzu sehr vom Wind abhängig. Was äh, eure Schiffe auch gut zu den äh, was sich auch in die Flottille der Beremen eingliedern lässt. Haben wir insgesamt sieben geruderte Schiffe, Kapitane. Das ist gut, denn dann müssen sie nicht auf günstigen Wind warten, wenn sie uns nachwollen gleich, in welche Richtung. So ist das Ei. Nun, Kapitän, ja, was ist eure Entscheidung? Welches Schiff sollen wir nehmen, um nach äh, Südwall überzusetzen? Um, wie sehen denn diese anderen Schiffe so aus? Also so von der Kampfkraft her und so sind die nicht mit der Aviander vergleichbar, oder? Also die haben viele Leute an Bord, aber das sind vor allem Ruderer. Ansonsten sind die nicht so gut bewaffnet. Die haben halt ein paar Rotzen. Und das ist nicht wirklich vergleichbar. Ihr habt einfach wesentlich mehr und auch verschiedene Sachen. Also aber wir das, das, nicht also das klassische, das unsere Sachen man... Also im Grunde das klassische Berberkanonenboot. Ja. Ja, du hast eine, eine Galera oder eine Galeasse, auf die vorne im Grunde eine Handvoll Geschütze draufgeschnallt wurden, nach oben geplant und dann halt raus damit und gucken, was passiert. Klar, cool. Gut, dann wenn niemand wirklich triftige Gründe dagegen vorbringen kann, würde ich trotz allem die Aviander nehmen, aber Südfall nicht direkt anlaufen. Um, hier ist eine Idee durch den Kopf gegangen. Äh, nicht, dass wir es so machen müssen, aber ich würde sie gerne mal in die Runde setzen. Sofern wir eins der Schiffe das Patriarchen nehmen und uns damit äh, hier auch vor Südwall äh, sehen lassen, könnten wir mit diesem Schiff auch äh, vor Rulat einfahren und uns normal als allenfanischer Sklavenhändler oder irgendeine Händler äh, der Art ausgeben, die vielleicht äh, im Namen eines Granten oder irgendwen anders positive Beziehungen zu Poligan aufbauen möchten. Wäre nicht das erste Mal, dass Granten sich. Äh, mal mit Teptachen zusammenschließen. Das ist wahr. Dann müssten wir im Grunde jetzt schon den zweiten Teil unseres Planes angehen. Wobei wir dann ja immer noch flexibel sind und zurück zur Insel kommen können. Ja, das Der einzige Unterschied wäre, dass wir das äh, Schiff wechseln, bevor wir, bevor wir unsere Flotillen aufspalten. Ich denke, wir können immer noch auf eine der Galeeren wechseln, wenn wir nach, äh, wenn wir den ersten Teil mit der Avianda bestreiten. Solltet ihr Karinosche Flaggen benötigen, dann werden wir euch ja sicherlich genug zur Verfügung stellen. Wir können zwar nicht alle von euren Schiffen rosa-rot streichen, das wohl nicht, aber wir haben genug Karinosche Flaggen an Bord. Für die aranischen Schiffe, meint ihr? No, für, äh, auch für die aranischen Schiffe, sie. Sí. Ähm, aber ich äh, sprach vor allem von der Arabianda. Es äh, mag zwar etwas untypisch scheinen, aber äh, wie ihr wisst, äh, vor allem die Carinors äh, sind äh, gerne äh, einmal äh, mit besonderen Schiffen unterwegs und da hebt man sich äh, von den anderen Triremen ab. Ich denke, es ist ein relativ durchschaubarer Täuschungsversuch, aber be besser ein schwacher Versuch als gar keiner, nicht wahr? Ja, sieh, Signora. Gut, dann werden wir das als Kompromiss versuchen. Geras hat mir gesagt, ich äh, soll euch äh, vertrauen. Ihr habt das Beste für unser Haus im Sinn, ne? Das haben wir. Wir haben das Beste für uns alle im Sinn. War das nicht auch Kiaras äh, der das erste Mal äh, die Kontrakte äh, für das Mittelreich mit Helmer Hafax herausgehandelt hat? Das wäre möglich. Ich kann mich nicht daran erinnern. Ich weiß bloß noch, wie ich mich unwohl gefühlt habe in seiner Gegenwart. Nun, das sagte kiaras auch. Nun, zumindest werden wenige Leute das über kiaras Karinor sagen können. Dann an die Arbeit. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Also gut. Dann äh, nehmen wir diese fünf Schiffe in unseren Verbund auf und ähm, segeln weiter, Gentiza. Diamantis, ihr überdenkt noch einmal den Standort der Schiffe. Oder sollte das jetzt so passen? Ich werde mich nochmal mit Kapok äh, zusammensetzen und die Einzelheiten besprechen, aber... Mehr als kleine Änderungen müssten nicht getan werden, dass sich tatsächlich um Bremen handelt. Wunderbar, habt Dank. Äh, okay. Bevor wir, be bevor wir diese, äh, nun jeder wieder auf sein Schiff zurückkehren, Jemand ja, wirft einen Blick zu den Damen, der, den äh, Kapitänenden, Kapitanas, die hier sich befinden. Äh, ich habe ein kleines Blick auf euer Schiff geworfen. Ihr seid nicht besonders äh, gut bewaffnet von... Geschützen her. Wie viele Geschützmannschaften habt ihr auf Schiff? Wir haben drei Offiziere, die dafür gesorgen, dass unsere Geschütze abgefeuert werden. Und, wie ihr sicherlich schon bei Eintritt dieses Schiffes gesehen habt, ist die Aviander eines der schwersten, äh, schwer bewaffn schwersten bewaffneten Schiffe, die äh, diese Seite des der Küste wohl besegeln. Jedoch ist unser Problem, dass wir nicht genug Gemü äh, Geschützmannschaften haben, um auch nur im Ansatz alle unsere Geschütze zu bemannen. Sofern wir ein, zwei Leute von jedem Schiff abziehen könnten, äh, wären wir zumindest in der Flottille um einiges stärker. Nun, die könnt ihr haben. Wir haben vor allem nicht den Platz bei uns, äh, um weitere Geschütze dort zu positionieren. Wohl aber können wir sicherlich einige ausgebildete Ruderer an euch abgeben und auch die dazugehörigen Offiziere, die sie befehligen. Sagen wir von jedem Schiff acht. Wäre euch damit geholfen, Diamantus? Es ist mir natürlich nicht lieb, mit Amateuren zu arbeiten, aber ja, es wäre mir damit geholfen. Jetzt die Grundausbildung haben Sie nicht genossen. Den Rest müsstet ihr dann machen. Aber Sie sind fähig. Dann werde ich mich die nächsten Stunden, äh, bis wir äh, an unserem Ziel einhalten, damit äh, zu sorgen, Ihnen noch einiges beizubringen. Zumindest das, was auf die Schnelle eben funktioniert. Ja, dann wird genickt. Äh, nichts weiteres von mir, Kapitana. Gut, dann schaffen wir unsere Vorbereitungen. Okay. Karinor lässt äh, sämtliche äh, heraldischen Symbole ausgeben, die er noch so auf seinem Schiff übrig hat. Das sind erstaunlicherweise doch noch eine ganze Menge. Und damit bekommt ihr fünf Biremen und vor allem eure Aviander großzügig ausgebaut als Karinorscher Schiffe mit ja, allem Einschlag. Also auf den ersten Blick wird das auf alle Fälle täuschen. Ob das im zweiten Blick standhält, ähm, vor allem in, in einem alanfanischen Blick höchstwahrscheinlich nicht, aber äh, Piraten, die dann irgendwo im Norden von Tobrien herumfahren, die werden sich da auf alle Fälle täuschen lassen. Und Diamantis kann sich dann daran machen, die 5x8 Personen, die dann an äh, dich herantreten, auszubilden. Du hast, äh, grob noch einen Tag, vielleicht ein bisschen weniger und du möchtest, kannst du mal eine leeren Probe würfeln. Ja, ich nehme natürlich Mr. Ähm, Pluck und den anderen, denn es ist ein Namen, ich gerade nicht auf dem Schirm habe, äh, beiseite, damit wir die auch ein wenig kennenlernen und auf ihren Befehl hören und würfeln. Äh, 15 Punkte. Die kriegen sogar eine SE. Ja, genau. Dann bekommen sie eine SE und dürfen zwei Sta Spalten günstiger steigern. Das hilft auf alle Fälle, um innerhalb der wenigen Stunden mit ihnen ja, fähigere Leute zu machen. Aber ja. die in der Zwischenzeit andere Dinge zu, zu tun, bevor ihr t alle erreichen mögt? Fangen wir einfach mal bei Serpentilio an. Äh, Serpentino wird natürlich zuallererst mal den Schwamm fachmännisch einmachen. Ich nehme an, das wird sich darauf erstrecken, ihn mit frischem Meerwasser in ein Glas zu verbrachten und jo. das zu verschließen. Jo. Und dann, glaube ich, erst richtig daran anfangen, an kleineren ähm, Stücken davon in Versuche zu unternehmen. Oder erst, äh, erste Erkundungen zu unternehmen, wie man das Kontaktgift am besten extrahieren kann. Mega. Also ob man, es, würde sagen, ob man es auskochen kann, ob man vielleicht einfach nur quetschen muss, ob man ihn irgendwie in... Äh, in Lauge einlegen muss und die dann entsprechend filtern und, und die Dings rauskochen. Ob es vielleicht mit ein Alkohol geht, das ist das Übliche, was ja, man ja. macht, weil man versucht, Dinge voneinander zu trennen. Ja. Ähm, sag ja. du mir, ob ich irgendwas öffnen muss oder ob das geht oder ob das dauert. Du halt, bist ein know. fähiger Alchemist. Also das ist ein unbekanntes Tier für dich, beziehungsweise ein Schwamm. Ähm, das kommt halt hier so nicht vor und du bist auch kein kein ähm, Wasseralchemist, aber du kriegst das schon hin. Also es ist halt ein Kontaktgift. Ich muss mal gucken, welche Stufe das hat. Ähm, Stufe 6 Kontaktgift Stufe 6 mit äh, Lähmungserscheinungen, die dann noch irgendwann tödlich werden könnten. Äh, aber das, das bekommst du schon hin. Okay, dann werde ich einfach mal eine Dosis des dieses Kontaktgift aufschreiben. Ja, finde ich gut. Noch irgendwas? Äh, ich denke, das ist dann auch die Gesamtheit dessen. Okay, dann Rafim Ich würde mir mir suchen. mir, aber mir, wo bist du denn? Was ist denn? Ich bin beschäftigt. mir, dein Buch zum dritten Mal zu lesen ist nicht Beschäftigung, das ist Langeweile. Aber... Um, was wollt ihr? Naja, also wart ihr eigentlich dabei, als dieser Arche damals gestürmt wurde, oder nicht? Ja. Ja, wunderbar. Ähm, könnt ihr mir berichten, wie das war? Nur, dass ich die Männer darauf einstimmen kann ich bin nicht sicher, was sie hinauswollt. Naja, was können wir denn erwarten bei so einer Arche, die durch dieses Horn dann, ähm, naja, gelegt wurde? Nun, wenn es wirklich gelähmt ist, dann ist der Widerstand der Arche deutlich geringer. Nichtsdestotrotz befindet sich natürlich eine fähige, nun ja, mehr oder weniger fähige kampffähige Besatzung an Bord. Darum solltet ihr euch Sorgen machen, aber ich denke, das werdet ihr schon hinbekommen. Falls die Arche nicht gelähmt ist, müsst ihr ebenfalls mit Widerstand durch die Arche rechnen, durch verengte Räume, plötzlich sich neu bildende Gassen, aus denen eure Gegner aus einer Richtung kommen, Seile, die eure Männer wirken oder behindern, all dies könnt ihr euch vorstellen? Ähm... Glaubt ihr, wenn dieses Horn ertönt, dass es den... Also, äh, ihr könnt mich ja korrigieren, aber der Paktierer an Bord, der ist doch mit Sicherheit auch mit der Säuferin im Bunde, richtig? Nun ja, der, man muss unterscheiden. Der Steuermann ist vermutlich mit einer Arche überwachsen und kann sich nicht fortwegen. Der Kapitän ist höchst vermutlich ein Paktierer, ja. Glaubt ihr, das Horn wird ihn auch beeinflussen oder nicht? Nun ja, ich fürchte nicht, nein. Oder wenn, nur im geringen Maße. Also, also... Kümmert euch erst um die Offiziere und überlasst vielleicht, nun ja, die normalen Piraten oder Kreaturen, die an Bord sind, euren fähigen Männern. Naja, die meisten unserer fähigen Männer sind tot. Wir haben jetzt ja so ja. aufgegriffen, was da war, aber ja... Dann müssen wir das Beste hoffen. Ähm, vermutet ihr denn auch irgendwelche anderen Wesen? Nun ja, bei der letzten Arche waren Kreaturen die der Tiefsee anbaut äh, Zum Beispiel. Gleich, ich will gerade die Namen blöden ähm. hier erinnern, Homeria? Homeria, <lacht> das war's. Homeria äh, äh, stellte mir eine riesengroße ähm, Krebse vor. Sie sind nicht so schnell, aber sehr stark gepanzert und, ja, kaum zu verletzen. Und die verfügen über gewaltige Kräfte. Naja, also haltet ihr es im Prinzip am sinnvollsten, wenn die, ich nenne sie mal, normalen Söldner sich um die Piraten kümmern und wir mit einer elite in Richtung Kapitän und Offiziere vorstoßen, diese ausschalten? Das wäre vorher vermutlich, ja. Wenn man den Kopf abschlägt, ist die nun ja die, der Rumpf nun weniger wehfähig. Wenn ich den Kapitän getötet habe, wird die Arche sich dann also ich vermute irgendwann wird das Artefakt nicht mehr wirken und die Arche wird wieder normal funktionieren. Wir sollten sie bis dahin dann getötet haben, richtig? Nun wir sollten sie vernichtet haben. Ja, töten kann man sie nicht. Man kann bloß die Sphäre der siebten, äh, die, die Elemente der siebten Sphäre verbannen und nun ja hoffen, dass sich der Rest, äh, nun ja, normal vernichten lässt. Es ist eine, ein seltsames Hybrid aus. Äh, dieser Sphäre und der siebten Sphäre. Ja, aber als wir die andere Eiche gestürmt haben, da sind wir. Naja, wir wollen nicht drüber reden, wie wir da hingekommen sind, aber da waren wir direkt am Archenherz, da war ein. Ich würde mal sagen, eine Art Wächterkreatur. Vermutet ihr die in diesem Fall wieder ähnliches? Sehr, sehr stark, eine sehr starke Vermutung, ja. Ich vermute, man kommt nicht so einfach ins Archenherz. Also ist der am besten geschützte Punkt im Schiff. In der Arche. Und dieser Wächter ist vermutlich auch nicht außer Gefecht, richtig? Ich vermute, es wird auch ein, ein Halbdämon sein oder ja, irgendetwas Gefährliches. Ja, wäre ja auch zu einfach, wenn ähm, wenn's anders wäre, richtig. Und jetzt ist vermutlich weniger Spaß daran. Ja, da mögt ihr jetzt nicht Unrecht haben. Aber ähm, ich danke euch jetzt mal für eure Informationen. Ich guck mal, ob ich da irgendwelche Pläne hier mit den Männern zusammenbauen kann, aber naja, ich weiß nicht so genau, wie wir uns auf die Aranier und auch auf die Alanfaner verlassen können, wenn es wirklich gegen die Arche geht. Nun, vielleicht ja. sollten wir sie vielleicht sie vorschicken als, ich will nicht sagen, nun ja, äh, Galärenfutter, aber, nun ja, um die Mannschaft abzulenken vielleicht. Naja, ja, also ich habe mir zumindest gedacht, also ich kann euch ja mal sagen, wie ich mir das vorstelle. Diese Arche ist da, kommt, fährt an uns ran, wir blasen das Horn, diese Arche, die vorher auf ihren komischen Füßen gelaufen ist, fällt zur Seite oder fällt nach unten. Die allanfarnischen Schiffe rammen mit ihren Rammsporen in die Arche. Wir legen an die Arche an und wir stürmen da alle rein und hoffen, die umzubringen, bevor die Arche wieder aufwacht. So könnte es funktionieren, unter den besten Umständen. Irgendwie seht ihr jetzt nicht so überzeugt aus, wenn ich das so sagen darf. Nun ja. Ich war schon einmal auf so einer Arche und weiß, wozu sie in der Lage ist, wenn sie nicht gelähmt ist. Also. Wollen wir hoffen, dass dieses Horn funktioniert. Ja, sonst sind wir vermutlich am Arsch, richtig? Nun, sonst sind sie wahrscheinlich tot. Ja, das ist richtig. Naja, da gibt's ja Schlimmeres. Das ist wohl wahr, aber ich will Letzteres nicht ausschließen, wenn wir auf eine Arche gelangen und sie in vollbesetzt ihrer Kräfte ist. Das könnte uns passieren, dass wir nun ja in die Arche eingewoben werden. Und das möchte ich unter allen Umständen verhindern. Ja, macht dir keine Sorgen, aber Mir. Ich würde dich vorher lösen. Ach, vielen Dank. Ich gebe ja. euch, geb euch ein Zeichen, falls es soweit ist. Stecht dich vorher zu. Ja, wollen wir eins abmachen? Äh, ja, gern. Was schwimmt euch vor? Naja, irgendeine seltsame Attackkombination. Irgendwas, äh, was ihr nicht so verwendet, weil wer weiß, vielleicht verstehe ich es ja falsch. Wie, wie wäre es? Äh, ich sage zu euch, erinnert euch an den Dschungel von. Wie hieß die da? verdammte Pyramide nochmal? im Anfang. Weißt ja, du diese, diese Knochenpyramide, wo wir waren? Langes Jahr. Ja, das ist, äh, das ist. Ja, das reicht schon. Das wird ja keiner sagen, wirklich. Also, das war ja ohne Ausflug. Ich sage euch, erinnert euch, euch an die Zitadelle. Dann könnt ihr zuschlagen. Vorher nicht, bitte. Ja, ähm, gut, machen wir so. Ähm, ich gehe jetzt einen Plan schreiben, aber mir vielleicht schreibt ihr schon mal euer Testament. Nun, ich habe noch etwas zu tun. Das ist besser als mein Testament. Das kann warten. Wir wollen nach der ja. alle überleben. Ja, mutige Aussage an der Stelle von euch. Aber ja, bestimmt. Dann viel Erfolg, Abel mir. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, macht ihr die Tür zu? Ja, natürlich. Ich ziehe die Tür hinter mir zu und dann auf dem Weg in meine Kabine überlege ich mir schon einen Plan, der wirklich ist. Wir stürmen da einfach ein und bringen die alle um. Also alles wie immer. Ja. Aber mir möchtest du selber noch etwas tun? Ja, ich würde, also nachdem dem gegangen ist, würde ich mal zur Tür gehen, die Tür nochmal schließen, noch prüfen, ob es zu ist, den Riegel vorlegen, äh, dann mein, das Dämonikon rausholen und mich an die Übersetzung wieder setzen. Okay, du übersetzt. Zulamin, möchtest du etwas tun? Ähm, ja, Abel mir stören. <lacht> das kann wohl keiner verhindern. Ja, ähm, auf dem Flur äh, kommen mir wahrscheinlich Rafim entgegen. Und äh, ich lächle ihm zu. Na, hat er immer noch so gute Laune? Ja, Zulamin, ich habe einen äh, sehr guten Plan. Der wird dir gefallen. Wir stürmen rein und bringen sie Hallo. Der Plan klingt hervorragend. Ja, ich wusste, der gefällt dir. Aber ich weiß nicht, ich freue mich schon darauf, selber hier zu sagen, dass er in der ersten Linie sein wird. Vielleicht soll ich das gleich tun. Das hast oder du schon. Ich, oder gib's <lacht> mir auf. Nun, das bleibt ganz dir überlassen. Und äh, sie streift deine Hand so mit den Fingern, zwinkert ihr noch einmal zu und äh, geht dann, um bei Armel mir zu klopfen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, wer stirbt? Ich bin es. Packt das Buch wie ein legst in den Schrank, schließt die Tür und entriegelt dann die Tür. Ja. Es tut mir leid, euch schon wieder zu stören bei eurer Recherche. Aber die Sache ist die und sie schiebt sich in die Kabine. Ähm, ich finde, ihr habt recht und wir sollten uns nicht allein auf den Elfen verlassen bei der Sache mit dieser Harfe. Also... Wolltet ihr euch schon immer einmal Gedanken machen, wie ihr einen Zauber von Barbarat Xamarnoth brechen könnt? Jetzt, da ihr noch eure Bücher um euch habt? Hm. Er kommt einmal herein. Schieb's mal weiter rein in die Kajüte und schließt die Tür hinter von mir. diesem gelangweilten Desinteresse, dass dich mal wieder jemand stört, zu einem sehr interessanten Gespräch. <lacht> Was schwebt euch genau vor? Nun, ich beschreibe es euch einmal nach meinem leienhaften Verständnis. Was ist? Setzt euch doch, setzt euch doch, setzt euch doch. Wir müssen doch nicht uns nicht im Stehen unterhalten. Oh, danke. Ich roll mal so ein paar Pergamente vor dem Stuhl weg. Ja, Zulamin sieht sich auch ganz interessiert um, weil sie war noch nicht so oft hier unten, seit Abel mir hier eingezogen ist. Aber kommt dann noch zum Punkt. Also, was ich in meiner Vision gesehen habe, war diese Harfe. Ich kann euch nichts zu ihren magischen Eigenschaften sagen, aber nun ja, sie stand da und spielte ein Lied, ohne dass irgendeine Person daran beteiligt war. Und der Sfernschänder betrat den Raum und befahl ihr, einfach nur zu verklingen. Und die Harfe leistete seinem Befehl Folge. Ich denke mir also, da die Harfe spielte, wird sie in irgendeiner Form magisch gewesen sein und der Sphärenschänder hat diese Magie vielleicht nicht zu Dichte gemacht, aber zumindest unterdrückt. Also stelle ich mir vor, dass es eine Art Antimagie ist?